Hallo, mein größter Weihnachtswunsch ist es, dass Corona aufhört und alles wieder normal ist. Zum Beispiel, dass ich zum Fußballtraining kann oder dass man normal die Geburtstage feiern kann.